Ich fürchte, bis die politische Bildung, Menschen, die an politischer Bildung interessiert sind, daran teilhaben, sie durchführen, sie planen, entwickeln, erst reagieren werden, wenn es noch einen größeren Supergau gibt. Der, der Super-GAU ist irgendwie noch nicht bei uns angekommen. Ich habe das Gefühl, viele Menschen glauben, dass Snowden Dinge aufgedeckt hat, die fern von einem entfernt stattfinden, nämlich Merkels Telefon wurde abgehört, aber was hat das denn mit mir zu tun? Das ist schlimm und äh, schränkt die Souveränität Deutschlands ein vielleicht, aber meine noch nicht. Also wahrscheinlich müsste man, wenn man beim Ausfüllen der Mieter-Selbstauskunft äh, Informationen über sich liest oder der Besitzer einer Immobilie sagt, nee, Sie können hier nicht mieten, weil Sie waren vor zwei Jahren auf einer Demonstration und wahrscheinlich zahlen Sie Ihre Miete nicht, dann wird, der, wird das, was Snowden aufgedeckt hat, also wenn im Hintergrund Informationen vernetzt werden, die dann zu negativen Konsequenzen in meinem Privatleben führen, dann wird die politische Bildung wahrscheinlich erst darauf reagieren.